Herzlich Willkommen zu einem Video aus unserer Heimat Baden-Württemberg. Termine außerhalb unseres Wohnortes nehmen wir am liebsten in Verbindung mit einem Ausflug wahr. So handhaben wir es auch in diesem konkreten Fall mit einem Termin in Bad Mergentheim. Wir zeigen euch in diesem Video den Wohnmobilstellplatz, dieser schönen Deutschordenstadt, geben euch ein paar Einblicke in die Innenstadt und vor allem zeigen wir euch, wie wir lästige Fliegen aus unserem Gustel tierschonend vertreiben. Und jetzt? Es ist warm. Ist auf einmal die Sonne da? Ja. Nach ein paar Regentagen und nach ein bisschen Kälte ist die Sonne da. Mhm. Und jetzt ist es sogar angenehm warm. So um die 20 Grad, knapp ja. ungefähr, ja. Und das heißt für uns, wir fahren? In die Stadt. Und in welche Stadt fahren wir? Nach? Ja, ganz klar. Bad Mergentheim. Bad Mergentheim, <lacht> das liegt in, äh, an der Grenze von Baden-Württemberg ist aber auch fränkisch. Da fühlt sich Helle jetzt schon wieder richtig heimisch. Ja genau, natürlich, wenn es auch baden-württemberg fränkisch ist. Ja. <lacht> und äh, wo ist Franken? Franken ist da, wo die Hasen Hosen und die Hosen Husen Hasen. Kannst du das sagen? muss ich das? Ja, nee. Doch, doch, sagst du mal. Nein, nein, nein, nein. ist ganz einfach. Ja, okay. Aber jetzt fahren wir in die Stadt. Genau. Wir so stehen hier übrigens auf dem Stellplatz. Vom, vom Bad Mergentheim und der ist recht nett. Das teuerste hier ist die Kurtaxe. Mal schauen, ob sich das rentiert. Ja, ansonsten ist es ein sehr netter Stellplatz für 5 Euro, kann man nichts sagen. Mhm. Kurtaxe kostet dann 6 Euro für zwei Personen. Oho. Nächstes Mal vor der Alliance. <lacht> Und dann bläht er, weil er alleine gibt. ist. Nee, nee, genau. nee. Ja. <lacht> also komm jetzt, jetzt fahren wir. Auf geht's. Ja. Klar. Ja, ich rufe jetzt. Ich habe fast keine Luft hinter. Als Ossi feststellt, dass sie zu wenig Luft in ihren Fahrradreifen hat, fällt mir zum Glück ein, dass eine Fahrradservicestation auf dem Wohnmobilstellplatz ist. Mensch, du. Jetzt wollten wir gerade losfahren und was ist, ich habe fast keine Luft mehr in der Reise. Hier gibt es eine Fahrradstation. Die ist aber immer so schlecht organisiert. Es scheint ein bisschen kompliziert zu sein. Ja, weil das Ding so kurz ist. Das da ist so kurz und dann muss man das Fahrrad so punktgenau hinstellen. Stell es doch da hoch auf der Abseite? Ja, aber das ist ja so schwer. Ja bleibst du damit stehen? Ja ja, dann stellst du es halt so rum. Ah, nee so. Er stellt es halt so rum, ist gut. Also das ist schon immer okay, schwierig. Es scheint ein bisschen kompliziert zu sein, aber ich glaube, er schafft es. Meine Ungutsäußerungen aufgrund der wohl nicht für E-Bikes eingerichteten Servicestationen blenden wir vorsichtshalber aus. Auf jeden Fall wurde mir dann irgendwie doch warm, aber schlussendlich konnte die Tour dann doch endlich losgehen. Der sehr große Kurpark von Bad Mergentheim schließt unmittelbar an den Wohnmobilstellplatz an. Er lädt ein zum Radfahren, aber auch zum Spazierengehen oder zum Verweilen. von Bad Mergentheim. Und der Marktplatz ist das ja. hier auch. Mhm. Ein wunderschönes Städtchen ist das hier. Aber sie machen es irgendwie ein bisschen schwer, oder? Ja, man kommt ganz schwierig irgendwie an Informationen. Also auf jeden Fall habe ich das Gefühl hier. Sie ja. geben sich unheimlich Mühe, aber man findet es nicht. Jetzt kommt jetzt dann, die Kirchenglocke, das na, ist ja Nein, das ist nur 2 Uhr nachmittags, haben wir jetzt. Aha. Sonntagnachmittag, 2 Uhr. Wir wollten eigentlich eine Stadtführung machen. Mhm. Aber die gibt es am Samstag und Sonntag nicht. Mhm. Dann gibt es eine Online-Stadtführung, die haben wir gebucht, aber wie wir an die rankommen, das wissen wir auch nicht. <lacht> und dann versuchen wir die einzelnen Stationen irgendwo abzurufen, aber das geben wir im Handy auch nicht. Also, ja, es, oh, oh, wow. Dann ist die Osi uns abgerichtet, Entschuldigung. <lacht> das wird im Eifer des Gefechts. Ja. ja, also auf jeden Fall war hier in Bad Mergentheim war der Möhrige, Eduard Mörike, der Richtig. hat wie viele Jahre hier gelebt, hast du rausgefunden? Sieben, glaube ich, sieben. Ja Und dann war der Kneip. Also Sebastian. Der, ja genau, der Kneippfarrer. Das Der noch war auch Kurpark, hier. Ja, ja genau, im Kurpark und ja Bad Mergentheim, Bad spricht für sich, gibt es natürlich hier Kureinrichtungen und äh, Bäder. Mhm. Und ja, wir schauen jetzt, ob man noch das eine oder andere finden können. Ein Schloss gibt es nämlich hier auch noch. Ja, Deutschordensschloss. Also mhm. Deswegen hätte ich schon ganz gerne eine Stadtführung gemacht, mhm. äh, um ein bisschen mehr über die Deutschordens herauszubekommen, denn das ist immer, das ist ein ganz schwieriges Thema, das habe ich alles noch nicht so richtig verstanden. <lacht> Aber ist okay, so, so ist es halt jetzt. Wir schauen uns das schöne Städtchen an mhm. und zeigen euch ein paar Impressionen davon. Gehen ja, wir hin? Genau, so machen wir das. Mhm. Also, wenn wir was zum Essen finden, dann gehen wir da auch noch hin. Ja, haben wir haben eigentlich vor, dass wir hier irgendwo was Ja, essen wir haben gehen so lange geschlafen und jetzt wir, haben wir so spät gefrühstückt. Ja, jetzt gehen wir halt ein wenig später. Du ja. ja nicht mit, mittags um 12 Uhr Ja, Mittagessen. Wenn, wenn Sie dann noch was haben, jetzt ist es 2 Uhr. Ja, dann gehen wir halt ein wenig später. Um drei, oder um 4. wir mal. Im Notfall gibt es halt im Gustel wieder was. Ja, auf jeden Fall für Mitte Oktober haben wir ein herrliches Wetter, oder? Richtig warm, wir sind ja. viel zu warm angezogen. Ich ja. Schleppe ja. unsere Jacke mit, aber so ist es halt. Ist halt das Leben so, ja. Ja, und jetzt haben wir wieder genug gequasselt. Geht's weiter? Jetzt gehen wir ein Stückchen. Impressionen von Bad Meilentheim. Einfangen. Und so, erstmal suchen und dann einfangen. Und euch zeigen. <lacht> ja. Das Haus haben wir gefunden, hier hat er offensichtlich gelebt. Einer war vor uns da. Ein ganz bekannter. Und zwar der Beethoven. Als 21-Jähriger. Aber nicht als Komponist und auch nicht als Kapellmeister. Nein, sondern als Bratschist. Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Spieler. Bratschist, <lacht> ja. Der hat eine Bratsche gespielt. Genau, so ist es. Also noch vor seiner großen Wirkungszeit. 21. 21, ja. Mhm. Das ist das Deutsche Ordenschloss. Und es ist ganz dick in der Gegend, ist der Deutsche Orden vertreten. Ah, A ja. fünf auch. Dann äh, gehen wir da mal rein, oder? Hier, Schauen wir doch mal rein, vielleicht Hof, ist Schloss das Museum so. offen. Das Museum würde mich interessieren. Ja, gucken wir mal. Schauen wir mal. Mhm. Auf Ordnung wird auch geachtet, denn wir sind jetzt schon zweimal ein Müllauto da rumfahren und er hat gerade gesagt, Samstag Sonntag ist immer viel los. So. Also ist auch eine ordentliche Stadt, muss man mal ganz klar sagen. Da kommt die Ursi. Auch eine ordentliche Stadt, Ursula. Das Müllauto sehe ich schon das zweite Mal fahren. So sollte es sein, ja. Ich könnte sogar am Sonntag leeren. Und hier liegt nichts rum, außer Blätter. Ja, ich hab's Also es ist ganz schön Leben in der Stadt, ha? Ja. Der wohnmobil war sehr gut gefüllt. Mhm. Und, touristisch ist hier einiges los. Ja. Auch Führungen, Stadtführungen, also wie gesagt, nur Samstag, Sonntag nicht, aber da Ja, gibt's gebuchte äh, es gibt ja gebuchte Führungen. Weiß ich nicht, ob es die am um Samstag, Sonntag gibt? Ja doch, ich meine, habt ihr doch vorher am Rathaus... Das war, war so Online-Stadtführung, würde ich sagen. Ja. So wie wir gebucht haben, nur ich weiß nicht, wo man die Dinge rankommen werden. Mhm. Naja. Ja, ich sage ja, halt also so. im Prinzip geben sie sich viel Mühe, aber... Was heißt denn im Prinzip, sie geben sich sehr viel Mühe. <lacht> Aber es kommt halt irgendwie in der Umsetzung mangelt es dann bei uns, ja? Ja, ja, wir sind für, halt vielleicht auch ein bisschen unbegabt. Für die Mod modernen Medien sind wir vielleicht nicht so gebra zu gebrauchen, sie kann das sein? Ja, ich auf jeden Fall. Ja. Man kennt sich ja nicht aus mit dem modernen elektronischen Zeug, oder? Nee. <lacht> du Aufnehmer? Wir haben eine Fliege im Auto. Oh oh, das ist nicht gut, das nervt. Was macht ihr, wenn ihr eine Fliege im Auto habt? Also wir haben diesbezüglich haben wir drei Fliegenbatschen. Aber noch keine ist zum Einsatz gekommen. Nein, die haben wir eigentlich hier nur rumliegen. Ja, könnte man eigentlich eine raus tun. Und oder? wir machen das anders. Also die, die Ursi hat ihre eigene Methode, wenn während der Fahrt eine Fliege drin ist, die lockt sie so lang an ihr Beifahrerfenster, ja, bis sie dann irgendwann in der Nähe ist und dann schmeißt sie die raus. Das klappt erstaunlich gut, also ich hätte es nicht gedacht, dass es das so klappt, aber es klappt gerade mit nervigen Fliegen. Ja. Dafür braucht man wahrscheinlich Geduld und ein gewisses Geschick und das hat die Ursin. Und was dann am Abend nach der Fahrt noch in, in der, im Wohnmobil ist, das ist dann meine Aufgabe, und auch wir töten die nicht einfach. Nein, wir töten die überhaupt nicht. Ich glaube, wir haben überhaupt noch keine einzige getötet. Nein, zumindest von den Schmalzfliegen da noch nicht. Oder von diesen normalen Stubenfliegen Nein, noch wir nicht. Sind ja. Ja nicht. Wir sind nämlich tierlieb. Auch eine Fliege <lacht> hat eine Lebensberechtigung. Ja, <lacht> ja, Und ist auch nützlich, wenn es nur als Vogelfutter dient. Ja. Und wir werden diese Fliegen immer, wir fangen die immer weg. Und wie das funktioniert, das zeigen wir euch jetzt im Video. Ja, wie ist dir? Helle ist nämlich geprüfter Fliegenfänger. Jawohl, und das mit, also es gibt noch kein Patent dafür, sonst hätte ich das Meisterdiplom dazu, ja. Aber ich habe zumindest recht viel Erfahrung damit, das mache ich schon mein ganzes Leben lang so. <lacht> habe mir mein Vater beigebracht. Okay, <lacht> was Nützliches. Ja, endlich mal was Nützliches, was ich dann habe in meiner Kindheit, ja. Also, dann gucken wir mal, ob wir die jetzt auch einfangen können. Genau, und ihr seid dabei. <lacht> Aber, wenn er sagt, er hat sie in der Hand, dann müsst ihr es glauben. Denn er wollte mir mal zeigen, dass er eine Fliege in der Hand hat. Und was macht er? Er macht die Hand auf. Und was passiert? Klar, oder? Ups, die Fliege war wieder unterwegs. Ja, weil die Ursache mir das nicht glaubt, dass ich sie habe und habe ich sie gezeigt. <lacht> Mal schauen, wie man das hinkriegen, dass wir ja. dann die Fliege wegfliegen sollen. Nein, nein, ich ich zeige es euch schon, ich, ich sperre die oben ein im Gitter, ja, und das habe ich nämlich schon mal gemacht. Ach so. Ja? Also das, das seht ihr jetzt dann gleich. Naja, mal schauen. Hörst <lacht> du nicht? Okay. Nein, die ist gerade hier geflogen. Hab' sie nicht? Bald Warte jetzt. Nein. Ich sage nein. Probieren wir es so aus, ob ich es habe. Ich sage nein. Doch, ich habe sie. Da ist sie. So, und jetzt wollen wir sie hier natürlich nicht einsperren. Und deshalb machen wir hier... Natürlich Sachfenster auf. Ja. So, jetzt geht's raus. Ja, nur An wenn wir die weiß, frische Luft. So weiter aufmachen. So, die will natürlich nicht raus, weil es jetzt so schön kuschelig warm ist. Mach mal ganz auf, die fliegt Ach. dann schon raus. Zack. Jetzt ist ja weg. <lacht> Und? Haben wir euch nicht so viel versprochen? Manchmal haben wir fünf oder zehn Stück drin. So viel haben wir 5 oder 10. zehn. Oh, so ah, wenn wir an bestimmten Stellen im Sommer stehen, dann haben wir schon viel drin. <lacht> ja. Und dann geht es den ganzen Abend, geht es, bis die letzte da ist, ja? Ja, ja, wenn man vergessen, das Fliege geht doch vorzuschieben. Aber es ist, es ist ein toller Sport, ich kann es euch auch empfehlen. Und jedes Mal kriege ich normalerweise von der Ossi einen Kuss, aber diesmal hat sie es vergessen. Ich kann nicht viel mehr umküssen. Doch, geht. <laughs> <laughs> <laughs> Eigentlich wollten wir noch einen Tag an Bad Mergenheim anhängen, aber wir mussten dann vorzeitig abreisen, haben aber diesen Sonntag in Bad Mergentheim trotzdem sehr genossen. Ja, ihr Lieben, leider müssen wir Bad Mergentheim früher verlassen, als wir eigentlich wollten. Aber so ist es halt nun mal im Leben. Wir müssen heute leider wieder nach Hause. Aber bevor wir jetzt Richtung Heimat fahren, müssen wir den Gustel noch wieder herrichten. Das heißt Toilette entsorgen, Wasser entleeren. Und frisches Wasser auftragen. Ja, okay, damit er wieder fit ist für die nächste Tour genau Also dann würde ich sagen, wir verabschieden uns jetzt hier und wir freuen uns, wenn ihr uns wieder weiterhin begleitet. Tschüss. Ja. Wir bedanken uns wieder bei euch fürs Zuschauen und für euer Interesse an unserem Kanal. Wir hoffen das Video hat euch gefallen, ihr habt ein paar Eindrücke von Bad Mergentheim bekommen. Schaut euch das Städtchen mal an. Es ist ein wirklich nettes Städtchen in Baden-Württemberg. Alles Gute und bis zum nächsten Video. Ciao.